Ja. Das ist eine sehr interessante Geschichte, wenn man da so die Gedankenflut mal so kommen sieht und dieser dubiose Beobachter, der beobachtet wird vom Beobachter und der wieder beobachtet wird. Das, das war ja auch so eine Geschichte mit diesem, mit diesem Beobachter. Das sind, Im Prinzip sind es ja auch nur wieder Programme, die. Ablaufen, die jetzt, also der Beobachter, der jetzt meinen Gedanken beobachtet, den habe ich jetzt, der ist jetzt entstanden durch das jahrelange Zusammensein mit äh, mit, mit, mit, mit dir, mit der, mit, mit, mit der Gruppe und deshalb hat sich dieser Beobachter mir herauskristallisiert. Er wurde bewusster, also wurde meinem Organismus bewusster. Ah, okay, ich habe ja die Fähigkeit, die Gedanken zu beobachten. Okay. Aber in, in diesem Moment, wo das bewusster wurde, war auch der Beobachter vom Beobachter bewusster. Und Wieder dessen Beobachter und so mhm. kaskadiert sich das im Prinzip ins Unendliche. Wenn du also da, da Instanzen draus machst, in deiner Vorstellung, wenn du, wenn ich, ich du Instanzen draus machst, der Beobachter ja. Ja, yeah. ah, okay. Und dann ist natürlich, ja, und wer beobachtet den Beobachter? Yeah. Who watches the watchman Ja, yeah, ja, yeah, yeah. Und so weiter, weißt du, so. Ähm, so, die, meine simple Beschreibung, wer da ist, halt Bewusstsein. Ah, okay. Ja. Ah. Yeah, yeah. Be Bewusstsein sieht halt, fühlt halt. Ah, ja. genau. Genau, dann habe ich den, diese Instanz, oder wie auch immer genannt, habe ich die wieder benannt, und sobald ich das benenne, da schaffe ich, ja, schaff ich ja eine irgendwas. Instanz, ja. Eine Instanz genau. es, es wird dann zu was Persönlichem sozusagen oder genau, zu etwas genau. was Ein Beobachter, ein Beobachter in Jagdgrün und mit einem Zeiss Glas. Genau, wird beobachtet von einem in Polizeiuniform und der ja, wird beobachtet von einem genau. und so weiter. Gut, genau, ja. Genau, und so ist halt die Vorstellung, die kann aus allem so dieses Subjekt-Objekt-Ding machen. Mhm. Der beobachtet den und so weiter. Ja. Statt dass einfach da ist, dieses Bewusstseinsfeld in mhm. all seinen Ausprägungen und ist sich mhm. bewusst über die Gefühle, ähm, ist bewusst über die Gedanken, die da sind. Mhm. Mhm. Oder ist, äh, ist Bewusstsein als dieses Gefühl. Also, mhm. Dadurch wird es klarer, dass das nicht so von außen also du, fühlst es nicht von außen, sondern das ja, Gefühl ja. ist das Bewusstsein als ja. Gefühl. Als Gefühl, ja. ja. Das ist die Form, die das Bewusstsein gerade annimmt. Mhm. So ja. manifestiert es sich gerade. Ja. Und so kann es sich auch als eine ähm, distanzierte Beobachterposition ähm, mhm. manifestieren. Ja. Aber mhm. es ist einfach nur ein weiteres Gedankenspiel im Bewusstsein oder eine, eine ja. Vorstellung, die im Bewusstsein auftaucht. Und äh, was, was äh, passieren kann, was hoffentlich durch die Kurse ähm, passiert, ist, ist dass ähm, mehr der ähm, Gedanke, der auftaucht, gesehen wird, mhm. ja, statt dass immer durch den Gedanken durchgeschaut wird. Dass die Welt mhm. so erscheint, wie der Gedanke das gerade beschreibt. Mhm. Ja, sondern, dass die Aufmerksamkeit sich dem Gedanken selber zuwenden kann. Ja, ja. Oder der Bedingung zuwenden kann, die da mhm. irgendwo gestellt wird. Ja? Mhm. statt dass die Welt einfach gesehen wird in gar nicht gut so soll es mhm. nicht sein oder sowas ja ne? genau genau ja. nee das bewirkt schon auf jeden Fall ja, ja. Ja. kann ich dich beruhigen <lacht> Puh. Puh. Ja. Oh, wohl vorbei <lacht> ja und das mit dem mit dem äh, der beobachter mhm. ähm, klingt halt so ein bisschen Distanziert oder kann leicht so diesen Anschein mhm. von der Distanz erwecken. Mhm. Ja, wo, wo ist der, wo, das, was du jetzt fühlst gerade? Ja, ob das jetzt Wärme ist oder de, dein, das Gewicht auf dem Stuhl und so weiter mhm. und so, ähm, oder die Brille auf der Nase, wo ist die Distanz dazu? Mhm. Da ist einfach nur dieses Gefühl. ja, ja, ja. Da braucht es ja. keinen Beobachter dafür. Das Gefühl, ist, das Gefühl ist Bewusstsein als dieses Gefühl. Ja, ja. ja das ist auch. Sobald sich dieser, dieser Beobachter einschalten, bist diesem Beobachter bewusst, dann ist das Ganze. Wie ähm kann man sagen, das, das, das, das Ganze sein oder ich weiß nicht, was ich das sage, so ist dann nämlich vorbei. Ja. Das ist das, das ja. ist so der äh, die Folge von diesen Bezugspunkten. Ja. Imaginäre Bezugspunkte. Ja, so dass, ähm, dass das wie so ein Türsteher ist oder so. Mhm. Oder so eine Position, die ja. dem Erleben gegenübersteht, in irgendeiner Form. Ja. ja, genau. Und je nach Kriterien eben das äh, Erleben dann beurteilt, bewertet. Und sich von bestimmten Aspekten abwenden will, andere Aspekte ja, fördern ja, will und ja, irgendwie mit dem Ganzen immer was machen will. Ja, ja. ja genau. So. Und das ist einfach halt anstrengend und das fühlt sich halt einfach ja. ein bisschen, ein bisschen zerfleddert an im Vergleich zu, ja, da ist halt Bewusstsein. Ja. Und ja, so, ja. Ist so ist es gerade, so ist gerade Bewusstsein. Ja. Ja. Nichts, was du erlebst, ist außerhalb vom Bewusstsein. Ja, ja, genau. Jetzt. <lacht> und immer. Und immer. Ja immer jetzt. Ja. Und <lacht> Gedanken können halt Gedanken sich über, äh, Gedanken können sich auf wann anders richten. Mhm. Ja. Und tauchen halt jetzt auf und erzählen was über wann anders. Und das kann dazu führen, dass die Aufmerksamkeit sich halt verengt mhm. und dann solche Gedankenspiele macht wie Der Beobachter oder so, dieser mhm. Mhm. der die, die Stuntman-Version von dir, die in der Zukunft folgende Abenteuer erleben ja, wird oder genau. so. Oder in der Vergangenheit, was... Oder in der Vergangenheit, was ja, genau. das gemacht hat oder was Tolles gemacht ja, ja, hat, was genau. wieder zurückkommen soll oder so. Ja. Ja. Ups, das war doch schon mal und uh, das ging schief und buh, ja. was auch immer. Aber dadurch verschwindet ja die Gegenwart nicht. Ja genau, ja, genau. Nur die Aufmerksamkeit wird halt abgelenkt auf was anderes und dann ja, fühlt ja. sich halt alles ein bisschen zerstreuter an oder, mhm. oder ähm, fragmentiert, zersplitterter. Mhm. Ja. Mhm. Plötzlich scheint so eine Distanz da zu sein zwischen der Erinnerung und der Gegenwart und, yeah, und ja. so weiter. Ja. Plötzlich gibt es ja. laute Distanzen. Vielleicht ist manchmal auch einfach nur bequemer, wenn man in, in der, der Gedanke aus der Vergangenheit kommt, weil es irgendwas Gewohntes ist, anstatt sich einfach darauf einzulassen, auf, vielleicht gibt es ja was Neues oder sonst was, dass diese, diese Gewohnheit die Sicherheit gibt, dann, okay, dann gehe ich lieber auf dieses, der Gedanke vom, vom Gewohnten, was da mal war, okay, dann ja. gehe ich lieber dort drauf, als, boom, ja, mal, was sich, passiert. Wenn du dir das anschaust, wie viele von den Gedanken zu tun haben mit diesem Versprechen von Sicherheit. Mhm. Ja, irgendwas nochmal durchzuspielen oder dem, die Zukunft durchzuspielen, damit man mhm. für sie gewappnet ist. Ja. Damit einem nichts Blödes passiert, damit man dann die Zukunft unter Kontrolle hat. Genau, genau. Okay. <lacht> Nichts. <lacht> ja, und das ist halt einfach ja. das, dieses Versprechen, was aber äh, immer auf die Unsicherheit baut, ja. dass du äh, einer feindlichen, potenziell feindlichen Welt gegenüberstehst, für die du gewappnet sein musst. Ja. Ja. Und dieses, äh, die Alternative dazu ist zu sehen, ja okay, dieses Versprechen von Kontrolle ist irreal. Ja, da ist mhm. keine Person, die die Kontrolle hätte über die Zukunft oder ja. was weiß ich. Also genau. so, wie wir jetzt sprechen, weißt du, wo ist da die Kontrolle? Ja. Ja. Es gibt so ein paar Elemente, wie ich sage mal, Blasenkontrolle oder sowas. Aber das, <lacht> ist, das ist nichts Persönliches. Ja. Nee. Das ist einfach ein Muster, was abläuft und Gott sei Dank automatisiert ist. Ja. Keine Person, die das macht, sondern einfach etwas, was halt geschieht im Organismus. Ja. Gott sei Dank. <lacht> ja. Genau, und so gibt es diese Sachen. Wir haben... Der Organismus hat die Kontrolle, dass wir beide nicht vom Stuhl fallen. Es mhm. ja, ist einfach ein gelerntes Programm, was wir, was mhm. wir als, als Kinder gelernt haben, Gleichgewicht. Ja. Ja. So. Mhm. Aber es sind alles völligen Selbstläufer. Nicht mhm. der Gedanke von, okay, jetzt ein bisschen ausbalancieren, weil sonst, oh, ich gehe vielleicht <lacht> nach links, links oder was. Das, das braucht es halt ja. einfach nicht. Das ist nur so ein Zusatz zum Erleben, diese ganzen Instanzen oder was. Ja, ja. Was du erlebst, ist, dass Energie fließt und dass die in bestimmten Bahnen fließt, sozusagen bestimmte hm. Muster. Ja. Hm. Also zum Beispiel unsere Sprache läuft in so einer Deutschbahn, hm. mehr oder weniger. <lacht> mehr oder weniger. <lacht> ja. Eine mehr oder weniger. Ja, und so unsere, ja, je nachdem Wo aus besten Perspektive wir jetzt schauen. <lacht> Und so läuft halt unsere Wahrnehmung auch in bestimmten Mustern, so wie wir am Anfang gesagt haben, wir haben diese Mustererkennung, dass wir eine Katze erkennen. Auf einen mhm. Blick. Und das ist auch was Gelerntes. Mhm. Ja, ein ganz kleines Kind sagt zur Katze auch wow, wow. Mhm. Ja, ja. Das ist genau. einfach kein Unterschied. Und zum ja. Wolf auch wow, wow. Und äh, mhm. was auch immer. Alles, was vier Beine hat, ist erstmal wow. Wow, wow, wow. Ja. Und dann wird es halt, äh, dann wird es halt weiter differenziert und neue Muster, bessere Muster oder genauere, präzisere hm. Muster werden gelernt, hm. ja? aber hm. ähm, da ist nicht der Muster Musterausüber oder was, sondern diese Muster hm. laufen halt. Ja? Genau. Energie genau. In, in Bahnen und manchmal auch hm. ohne Bahnen. Ja? Ja? <lacht> wie es halt so ist wie im Fluss auch. Ja? Ja. Der fließt halt und dann macht es mal so einen kleinen Wirbel im Wasser und so weiter, ist mm -hmm. einfach aber nur Energie. Mm -hmm. So durch das Bestehen auf Bedingungen oder durch das ähm, Verheddern in Gedanken, um es mal so zu sagen, mm -hmm. scheint etwas plötzlich raus, scheint die Aufmerksamkeit rauszugehen aus diesem aktuellen Energiefluss. Mm -hmm. Und dann kommen halt Muster ins Spiel, die einfach nicht mehr so ganz zum Augenblick passen. Yeah, yeah, ja, genau. Yeah. Also etwas reagiert auf die Situation, als wäre es eine Situation vor 30 Jahren gewesen oder so. Mhm. Mm ja, mm. ja. Hey, schon. Sure. Schon genial. irgendwie Ja, so. was Neues. <lacht> ja, ja. ja genau schon was Neues. cool. Mm.